Berlin donne son feu vert à la construction de Nord Stream 2. Le gazoduc russe a pour objectif de doubler les capacités de son grand frère Nord Stream 1 et permettre à la Russie d'exporter davantage de gaz vers l'Allemagne. Es gab einige Gipfeltreffen zum Thema. Zuerst mit Präsident Macron und dann mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nord Stream 2 stand in beiden Gesprächen auf der Tagesordnung, insbesondere mit Merkel. Trump machte sehr deutlich, warum die Pipeline gestoppt werden sollte. Er sah die internationalen Beziehungen mit den Augen eines Buchhalters der Bilanzen prüft. Seiner Meinung nach hatte vor allem Deutschland keine ausreichenden Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten, sondern zahlte stattdessen Geld an Russland. IT'S VERY SAD WHEN GERMANY MAKES A MASSIVE OIL AND GAS DEAL WITH RUSSIA WHERE YOU'RE SUPPOSED TO BE GUARDING AGAINST RUSSIA AND GERMANY GOES OUT AND PAYS BILLIONS AND BILLIONS OF DOLLARS A YEAR TO RUSSIA. Irgendwann sagte er zu Angela Merkel, Deutschland werde von Russland kontrolliert. Sie saß geduldig da und hörte ihm zu, aber es war klar, dass er sie nicht davon abbringen konnte, mit Nord Stream 2 fortzufragen, ungeachtet der Abhängigkeit von Russland. Die Sorge der USA um Europas Energieabhängigkeit hat noch einen anderen Hintergrund. Sie möchten selbst ihr Fracking-Gas verkaufen.